Mein Name ist Sonja Skobo, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe zwei junge, erwachsene Kinder. Huntington gibt es seit mehreren Generationen in unserer Familie. Und für uns war daher Huntington bis vor kurzem noch eine ganz normale Erkrankung, wie jede andere Erkrankung auch. Aber vor fünf Jahren erkannte ich bei meiner Mutter die ersten Anzeichen wie bei meiner Großmutter. Daraufhin setzte ich mich an den Computer und googelte nach den Symptomen und um nach der Erkrankung Huntington, Korea huntington Feistanz genannt. Und was, was ich dort vorfand und las, machte mir eine sehr große Angst. Daraufhin machten wir einen Termin in der Uniklinik in Aachen an der Huntington-Ambulanz und die Ärzte dort konnten uns nur was den medizinischen Teil angeht Huntington erklären und uns da etwas die Angst nehmen. Aber wie wir damit umgehen sollen, emotional oder im privaten als Betroffene, als Erkrankte, als Risikopersonen, als Angehörige, das konnten sie uns nicht so vermitteln. Sie empfahlen uns aber, uns mit der Deutschen huntington -Hilfe in Verbindung zu setzen. Und das war für unsere Familie ein Glücksfall, denn ähm, bei der Deutschen Huntington-Hilfe sind wir wie eine große Familie, egal ob wir an den Selbsthilfegruppen teilnehmen, ob wir an Veranstaltungen oder Fahrten teilnehmen, ähm, dort ähm, muss man sich nicht erklären. Jeder von uns steckt in einer ähnlichen oder selben Situation. Und hier kann man offen und ehrlich miteinander reden und auch mal seinen Emotionen freien Lauf lassen, ohne schief angeschaut zu werden. Und daher möchten wir euch, das nahebringen, was wir in der Deutschen Huntington-Hilfe so machen. Und natürlich, wie wir mit der Erkrankung umgehen. Auf der anderen Seite würde ich mich freuen, wenn ihr uns auch eure Geschichte, eure Tipps und wie ihr mit Huntington umgeht, per E-Mail zukommen lasst oder auch Fragen, die ihr habt, die wir euch dann hier in unserem Kanal erklären und vermitteln können. Schreibt uns einfach an sonjascopodh evde Und denkt daran, ihr seid nicht alleine. Wir sind Huntington.